Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir Datum mehr verlassen und haben uns auf dem Weg nach Bogano gemacht. Wir sind gerade auf Bogano und ja, wir gehen noch mal hier in den Jedi Tempel rein und die Tempel als Gewölbe. Da ist auch jede Tempel ne? und ja, gucken wir mal, was hier kordava Coraba, ne. Uns hinterlassen hat für eine Prüfung wir müssen jetzt hier noch diesen diese komische Murmel ja nur einsetzen und gucken was hier uns hier drin noch erwartet und ja dann findet man eine Liste von Kindern und dann ist ja voller Happy end ne ja, Greece ist wahrscheinlich ein Verräter wenn ich nach den letzten Part gehe aber das wird sich noch herausstellen und jetzt guck mal, was wie ein riesiges Holochrom. Irgendwas hier drin ist. Ja, sehen wir nach. Noch ist gar nicht auf der Karte hier eingezeigt. No. Okay. Jetzt kommt so was ähnliches wie aus Episode 8. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren, und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Ich merke BD ist gar nicht mit uns. Aber ja, weil wir halt hier sind. Ne? Hallo, ich suche eine Liste irgendwo. Habt ihr hat jemand eine Liste? Oh, hi. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung. Man irgendwie voll Dark Souls Feeling, ja, könnte irgendwie so eine Szene aus Dark Souls sein. Ja. Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist Macht? Versammelt euch alle, glaubt ihr, das Imperium Okay, ich bekomme Erleuchtung, wenn ich hier durch renne. Ich habe Gefühl, er kann aber nicht die Zukunft sein, was wir jetzt gerade gesehen haben. ja vielleicht ist das die zukunft ne weil so ein happy end stelle ich mir jetzt nicht vor von dem spiel also spätestens wenn man irgendwie so leute spätestens wenn wir so leute in erster ordnung klamotten rumlaufen sehen dann ja all die jünglinge die wir ausbilden wenn alle umgebracht ne wollen wir das wirklich machen ergibt sich oh. dann verschonen wir vielleicht die jüngsten ganz rechts auf die knie ich kann die sowas von nicht leiden. Ne? Ist der stern Für Trip bin ich näher. Vielleicht sollten wir doch nicht diese Kinder alle suchen. Ja. Oh gott Okay wenn ich auch zum Inquisitor ich würde aus diesem Traum das wäre ein bisschen zu trippy hier. <lacht> planänderung würde ich sagen ne? oder wie geht es jetzt weiter von dir, Padawan, ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracker nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder, auf dieser Liste gekostet und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Ja, ich glaube, Greeth hat uns ja verpfiffen. Ne? wie anders sollte die jetzt sonst wissen, dass wir hier sind? Immer noch auf der ich war mich, ob die genauso schnell wieder eine Olle. Versuch vorsichtiger zu sein hey in die Fresse, das zu du. Wollte du mich greifen? Kannst? Und bis jetzt ist die noch halbwegs angenehm, aber ich mache jetzt auch nicht so viel Mist gerade diesen Angriff. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte schon sagen. Oh Gott. Äh. Äh. Einfach so. Mit dir sein meisterin bitte geht nicht Thriller, was wird jetzt passieren alles okay alles okay uh. das soll das jetzt los. weiß ist doch alles war zu sagt was Erinnerung von. Warte mal, ist gegangen? hätte Lichtschwert zurückgelassen? Cool. Okay. Wir gehen fort, wenn ich ganz gegen die kämpfen mussten. Gut, so, diese blöde Olle. Gib mir das Ding wieder zurück, ey. Geht mal, ja, da geht ja mal gar nicht hier, ey. Ich meine, ich hab zwar dafür ein cooles Schwert jetzt bekommen, aber, ja, äh, ist wahrscheinlich nur Dekoration. Hängt das bei mir irgendwo? Nee, ne? Schade. Gris. Ähm, boah, da sind schon Sturmtruppler und so. Gibt es da jetzt nicht? Hi. Ähm, hinter euch, Kollegen. <lacht> Na gut, äh, ihr klopft euch mal da. Ne, Ich gehe mal hier weiter. Ah, Gott, meine Ausdauer. <lacht> ich krieg doch nie im Leben noch ein Level ab oder so. Sehe ich so aus? So. Da ist die jemandes. Hey ja, ab bis euch. War. Wir haben überlebt, ey. Ah, ja, gesamte Imperium ist hier, ey. Alter jetzt keine Zeit für euch. Bin gerade auf einen riesigen Trip. Okay, ja. Wo lang? Geh mal da lang. Okay, ja, weil wir wetten hat das grease war der uns verraten hat. Das also, sind ja nur normal, auch unter anderem. Die Frage ist jetzt: Das große Ding noch am Leben. Die hat umgebracht oder irgendwie voll symbolisch über das Imperium ist so zerstörung. Das Ding ist echt weg. Nein, sie haben es umgebracht. Ja vielleicht kommt er gleich und hilft uns irgendwie und rettet den Tag. Weiß ich keine Ahnung. Schau ich das da hinten, aber da glaub ich glaube ich, obwohl warte mal. Wat ist eine ergänzung für das terrarium sagen wir nicht dass das letzte ding mir noch gefehlt hat tu ich ja mal immer so ein ding stolpern noch ok Boah, geht mir aus dem weg so warte was sieht da es kommt da auch sturm aus pass auf. War ja, schon dunkel darin, ist verdächtig. Sieher. Und die Spawn einfach da. Rein. Ich habe gesehen, was geschehen ist zwischen euch und thriller was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hat ein Holochron. Sie hat unser Holopon. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Und einen Verräter. Nein. und eine echse wie nein ich habe ein jedi bei mir okay ich wollte schon sagen kniet nieder schlägt sie mich jetzt zum Jedi-Ritter, oder was? Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Karl Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr, mal gerade kurz hat als da Wars-Thema rausgehört von einer neuen Hoffnung. Der, und der, der, einfach der, der, okay. nein der, der, nein hier der, habe keine Ahnung, wo ich einfach verpasst habe. Dreck. Greets, wo warst du in den letzten 24 Stunden? Hör mal, wir haben viel erlebt. Aber wenn du Öl oder sowas auf meine Pflanzen kippst, na gut, sei einfach vorsichtig. Mit dir einfach so was dann? Wir sollten hier nicht lange bleiben. Okay. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken. Kann dann sein ich weiß nicht. zweifle ich zwar, aber vielleicht habe ich ja neue sachen jetzt gelernt ne? aber glaube ich nicht ich bin jetzt in jede dritte ne? das ist jetzt star Wars jedi night Fallen order heißt das spiel jetzt ne alles klar gut ich brauche glaube ich wat? fünf punkte mich dann irgendwie alles noch lernen kann aber ich habe so gefühl das werden wir nicht mehr erreichen wird ne? Gucken wir mal, mal dieser schwarze Streifen hier so in der Mitte schon immer irgendwie irritiert mich voll. So Inquisitor Festung nur okay. ja karte kann ich stech gucken dann auf nach nur der junge ist gar nicht Drei, vier, fünf, sechs licht planeten licht oder lichtsäbel ich habe echt angst vor dem ding vermissen sie nein das kam schnell ein blaster macht genau das was ich brauche dagegen ist ja nichts Töten. Zu sagen, aber dieses lichtschwert dings das ist schon was anderes nicht die waffe zählt sondern die person die sie führt klar wenn ich das ding führen würde wäre ich lahmlos schon okay sie haben ja genug ja oh. oh gott war das rassistisch <lacht> dreht sich also oh gott verdammt war das gerade rassistisch wir verlassen gleich den hyperraum setz dich okay, ich setz mich ja schon ist ja gut man ist ja gut grease freund anführungszeichen nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. W Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Mhm. Schwestern, Mutter, Leid mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, Leid mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt dich zähle auf dich. Danke, Grease. Wenn das dein richtiger Den Name ist. Sobald wir drin sind, werde ich Ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocaust. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Hör mal rein da. unter wasser aber ich haben wir gerade so gedacht das ist ein bisschen ungünstig aber stimmt wer mehr, mehr datei ich ganz vergessen okay lass mal sehen Was? da fehlt ein ding nein wir müssen noch mal zurück man ja, solls okay wir fangen mitten unter wasser alle dann schlimmer kann es ja gar nicht mehr sein also hat gefühl wir kommen nicht mehr zurück zum ent oder so Aber ja auch egal, wenn man alles okay das gebäude diese form kommt mir irgendwie voll bekannt vor ich weiß nur nicht von wo da schwimmt irgendwas What? Ich kann da nicht lang. Wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Da rein? Da rein. Ne? Pass auf. Voll faszinierend sturmtruppler zuzuhören was geht na Hi, guck mal wer ich bin oh gott. Oh gott der finisher der hat mich gerettet ich habe das Holokron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs. Ich dachte schon. Schwimmt meine Karte jetzt rum, die hat doch automatisch So, 6 Akku, 20 Geh rüber. Aber wie es sowieso keine Dingens mehr, ne? Keine Schatzrohn oder so. Schatzrohn keine klamotten mehr zu finden also doch ei, egal ja, das ich dich mal hacken ja, mach mal zu danke da die werden jetzt vielleicht ganz überrascht sein Wenn die tür aufgeht wollte ich sagen aber so kämpfe für mich was nicht gehackt PD, verrate du nicht auch noch nicht er paar treffer noch gefühlt können echt nicht mit granaten umgehen die hauen sich immer irgendwie selber damit in die luft ich treffe ihn nicht verstanden tötet mich nicht über die balken einfach nur so oh, nee, da hinten sehe ich was nicht schönes und da noch so ein doppelkling typ oh, ich kriege ich kommen denn dann noch Oh, der Jedi hat Schmerzen. Hast du über mich gesagt? Sie standen ohnehin im Weg. Aber du hast, ich hab du was hatten. Ne? So. Okay, da kommt noch einer. Ich gehe ja, bei dieser Verfolgung voraus. Das hast du davon. <lacht> Ich habe dich gesehen noch im letzten Moment. Oh Gott. Nein, jetzt schießen die wir alles klar. Ja, mal auf den, den. den. genau so hatte ich halt geplant. meinst du mich oder deinen Kollegen? Das Imperium, die Ihr wurde hier zur dunklen Zeite gebracht. 1, wir es ein bd1 keine da mehr 3, Er hat zugemacht. Dieser, 3, dieser 3, Oh Gott, ich gar nicht gesehen ah, zu früh. Alle mal her. Ja. Ja, du komm mal her. Ja. Ja, ausprobieren. Puh. Ah, da kann können die das denn. Ah oh Gott. Nein, nicht zu so plexen oder choke slam. Ja. So. mal diesmal vernünftig hacken ich weiß Was das? Hier braucht Strom. Sieht gut, aus. Ah, war gerade so eine. Ja, yeah. gerade gesehen, wie hat jemand abgemacht hat. Nur vom wo. Äh. Ja. Geht nicht. Äh. Strom, Strom. Oh. Bon, da. Es Oh, sieh mal, BD. Ah, das war Dings, ja. Was bewirkt? So, wir die Tür ist jetzt da offen. Ein Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir so. sieht schwach aus. No. so geht's auch erstmal mit so einem speicherpunkt ne? also das ist jetzt schon eine weile her was ist nicht wo ich lande wenn ich frecke hey. hm, nun einfach hier raus oder was geschnitten. Du hättest ja nicht erkunden, also. Ich nehme jetzt einfach mal hier an, hier ist nichts mehr versteckt. ja die sind einfach ersuppelt also haben sie verdient woher gibt es schon noch irgendwie sachen ja ich habe schon wieder voll viele sachen verpasst anscheinend aber die Dinger sind wir sowieso egal also ist nämlich jetzt nicht mehr habe ich sowieso schon sachen verpasst von Daher macht das jetzt auch nicht mehr einen Unterschied. Okay, es musste getan werden. Er durfte niemanden sagen, dass ich hier bin. Wie denkt sie einfach nur so: Kannst du so? Aber ihren Schnitt wieder ja das bietet sich immer so an, irgendwie Schnitte zu machen. Deswegen 40 Prozent erkundet. Ja, also gut, denn da müssen wir hin. Und dann ich sagen, ich bin die Partie. In der nächsten Folge geht es noch weiter in der Inquisitoren Festung, festung und ja. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ihr ein Zersatz, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Wieder. Tschüss, Kowski.